Mm -hmm. Mm -hmm -hmm -hmm. Oh, ist tatsächlich die, die, die Treppe? Skip, skip, skip, skip. Einfach skip, einfach skip. Nein, egal. Einfach skip. U8. Oh, das ist das ist ein toller Ort hier. U8. Gefällt mir. Ich mag U8. U9. Hi, Golbert. Tschüss, Golbert. Nein, nein, nein, nein. Nein, nein. Ja, Dann kann ich noch kurz essen. Nom. Alles sagt da unten. Wenn das ein ist, nehme ich ihn mit. Ja, können wir essen. Oh Gott. Hey. Von Gurbel lasse ich mich doch nicht klein kriegen. Ja, ich? Weg mir dir! Nice. Äh, oh oh. Lang mit dir. Zack. Hey. Bam. Äh. Ja. Kurz mal Verdammt. Bam. Er lebt noch? Was? Aufgestuft-Attacke? Was? Ich bin gerade mega verwirrt, was passiert. Aber Pikachu kriegt Level 15, das ist doch immerhin etwas. Und ich weiß, ja, Folge soll jetzt eigentlich zu Ende sein, aber wir machen noch den Dungeons kurz zu Ende. Denn ich weiß, es ist irgendwo das Ziel. Schau mal, was wir eingesammelt haben. Pikachu kann jetzt wieder rumspielen. Äh. So. Ja. Ja, ich wusste, Pikachu wird einen Stein werfen. Ich wusste es einfach. Macht er immer. Oh oh. Killis. Was? Oh, oh oh oh Nein, nein, nein, nein, nein. Ich bin tot. Mist. Liebersam. Lebersamen. Geht doch. Wo ist denn die Treppe verflucht? Das gibt's doch nicht. Wo ist sie? Hier? die ist hier. Doch, hier ist sie. Ein Tangela. Cool. Ein Stein. Geil. Oh, hey, hey, hey, hey. Dich trinke ich noch schnell. Ja, hier. Mogelieb ist nicht so wichtig wie Schlammbad. Ja auch Steine zu schmeißen. Mensch. Gut sehen. Es geht noch weiter. Wie lange ist dieser Dungeon? Jetzt mal ernsthaft, wie lange ist der Dungeon? Ich dachte, wir wird zu Ende hier. Ah, anscheinend nicht. Ja, weg, du. Zack. Pass auf, Pikachu. Ich noch mal einen Stein. Na komm. Habe ich keinen Stein mehr? Okay. <lacht> No, no, no, no, no. Oh, oh, da kommen viele Gegner auf uns zu sind das vielleicht andere Retterteams? wie auch immer wir müssen fliehen Pikachu ist es egal komm flieh einfach da oben ist die treppe die führt uns vielleicht raus wenn wir Glück haben U11 es geht immer noch weiter das kann doch nicht wahr sein geht es wirklich immer noch weiter es sieht so aus müssen hier schnell raus Kachu, du sollst Anführer sein. Komm schon. Weg hier. Mein Gott, Alter. Du kriegst aber erstmal ein Eisenschweif. Bam. Aua, was soll denn das? Weg mit dir. Oh Gott. Oh nein. Nein, nein. Die können echt richtig gefährlich sein, zum Teil. Da muss man wirklich aufpassen mit. Und das Geld. Warte, wie sagen, ich brauche das Geld. Okay. Wo ist der Ausgang? Nein! Wo ist der Ausgang? Die Folge ist zu lang. Sonst äh, weiß ich nicht. Komm, hau ab. Sonst werde ich wohl die Folge splitten müssen, auf welche ich auch keinen Bock habe. Vielleicht ist das auch schon gerade eine neue Folge, das weiß ich gerade nicht, wie ich das splitte. Mhm. Mhm. Wie zusammen lass es einfach, es lohnt sich nicht. Mhm. Oh, Apfel, Apfel, Apfel. Nice. Weitergehen. U12. Es geht noch weiter. Hi. Tschüss. Uh. Hm. uh was ist denn das? Sein Träger hilft Freunden in Not, wird ein naher Mitstreiter mit niedrigen KW angriffen, nimmt der Träger den Schaden auf sich. Uh, das ist cool. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mal mit. Raus hier! U13. Immer noch. Verdammt. Ah, das ist noch so ein Item. Ne, ne, nicht essen. Äh. Ignorieren erstmal. Greifen ihn an. Pass auf, Pikachu. Wird gefährlich sein. Okay. Kraftbandana. Ja, warum nicht? Aber man mitnimmt Kann man bestimmt gebrauchen. Ah, packen wir mal einen top eater weg. Das können wir ja sofort benutzen eigentlich. Ne? Ja, komm, benutzen wir es mal. Für äh Rasierblatt. Ah, Definitiv. Ah, nice. Oh nein, nicht noch so ein Tangela. Ich hab keinen Bock auf euch. Ich bin ein hier, ich bin weg. Ja, du kannst dir gerne das Item nehmen, du. Pika, alles gut bei dir? Äh, Pika? Hallo? Oh nein. Äh, Pika, ich brauche vielleicht etwas Unterstützung von dir. Pika? Pika, komm bitte. Okay. Oh oh, Pika, hilf mir. Gib Angst. Hilfe. Oh nein. <här> nein! <här> Scheiße. Sorry, das war überhaupt nicht gewollt, Pika. Es tut mir so leid. Ich war verwirrt. BAM! Äh, oh. äh was? Ich habe keine Belebersamen mehr. Äh, Scheibenkleister. Nein! Oh Gott, ich hab Angst. Langsam, langsam, langsam, langsam, langsam. Treppe? Treppe. Treppe. Ich bin tot. Oh oh. Hier ist nur Geld. Was ist hier? Keine Treppe. Ich achte mal auf die Gegner. darf nicht verfolgt werden nicht dass mich irgendwer sieht werde ich nämlich verfolgt wenn mich jemand sieht kausam oh Gott, da kommt einer hat er mich gesehen nein hat er nicht okay ah. wo ist das ziel nur ah. egal äh, uh, kann ich hier lang? Nein, kann ich nicht. Doch. Nee, ich lass es. Scheiße, er hat mich gesehen. Oh oh. Oh nein. Die haben mich alle, glaube ich, gesehen, oder? Oh nein, nein. Nein. Nein! Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Hinter mir ist auch noch einer. Nein. Nein. Als ob. Als ob. Nein. Niemals jetzt. Nein. Oh mein Gott, nein. Hau ab, bitte. Oh mein Gott, oh mein Gott. <lacht> lass mich alleine. Nein, nein, lass mich in Ruhe. Ich muss er weg. Oh, oh, oh, oh. Mensch. Oh, und da er es geschafft hat, habe ich es auch geschafft. Oh Gott. Oh Gott, war das schwer. Puh, endlich haben wir die Höhle hinter uns. Aber wo sind die Pokémon, die uns die ganze Zeit verfolgt haben? Hey, seht nur, da sind sie ja, da drüben. Folgt Mike. Ah, da kommen sie, lauf. Oh. Stehen bleiben, lass sie nicht entwischen. Sie erwarten doch nicht wirklich, dass wir stehen bleiben und auf sie warten? <lacht> oh nein, da. Ein Vulkan oder besser gesagt der Flammenberg, der Feuerberg. Das ist der Feuerberg. Sieh mal, all die Lava, die aus dem Krater fließt. Ob wir hier überhaupt weiterkommen? Ich meine, du bist ein Pflanzen-Pokémon. Sie werden uns bald eingeholt haben. Was sollen wir tun, Mike? Sieh mal, da sind sie. Schlapp sie euch! Oh Gott, wir müssen weiterrennen. Ist nichts anderes übrig. Komm, wir gehen, Mike. Okay. Oh Gott. Seht, da laufen sie. Sie wollen zum Feuerwerk. Sind sie verrückt? Der Feuerwerk ist doch vollkommen unerforscht. So weit ist noch nie jemand vorgedrungen. Da will ich nicht hin. Es hilft alles nichts. Nur die Mutigen setzen die Ver Verfolgung fort. So ein Mist. Wo sind sie hin? Sie müssen da lang sein. Haltet eure Augen offen. Oh. Mm. Ich glaube, sie sind weg. Und wir kommen zu einem der besten Soundtracks im ganzen Spiel. Puh, ich glaube, wir sind ihnen entkommen. Aber wir können uns nicht ewig verstecken. Wir müssen durch den Berg dort. Lass uns weitergehen, sobald du soweit bist, Mike. Das wird ein krasses Ding. Das wird krass, Leute. Das wird krass. Oh, der Hype ist real, Leute. Der Hype ist real. Ah, ich kann es nicht verteilen. Oh doch, warte, kann ich doch. Äh, oh nein. Kann ich das nicht machen? Nee. heißt ja eigentlich dieser Haken daneben? Muss ich nicht verstehen, oder? Was hab ich gemacht? Okay. Ups. Ups. Was? Okay. Ja, lassen wir das lieber. Hm, fangen wir an. Ja. Welche Richtung? Felsfahrt. Feuerberg zum Felsfahrt erstmal das ist zum trainieren glaube ich da gehen wir mal ganz kurz hin und gucken uns das mal an ja ist zum trainieren man hört die musik äh, ist zum trainieren das können wir uns mal kurz nach Hand -ha hauen, auch wenn ich nicht dass wir es brauchen äh, ups äh, das spiel ist tatsächlich schwer als ich dachte finde ich cool das gibt's doch nicht. Das ist nicht euer Ernst, Alter. Oh Apfel. Na na na na na ich würde sagen, wir machen diesen Farb nur einmal und danach machen wir direkt den Feuerberg. Und ihr könnt euch schon denken, was da passiert. Aber ich sag noch nichts für die, die es nicht wissen oder sich dabei nichts denken können. Ach, jetzt weiß ich, glaube ich, was die Schlafsamen machen. Ich kann ihnen den Gegnern hinschmeißen und eventuell nehmen sie dann die Schlafsamen und essen sie und dann äh, schlafen die, glaube ich, oder? War das nicht irgendwie so? Ich glaube schon. Wissen tu es aber nicht. Nö, nö, nö, nö, nö, nö. Nö, nö, du, du, du, du, du. Nö, nö, nö, nö, nö, Oh Gott. Da hinten. Schnell. Weiter. Hm. Hm, hm. Du, du, du, du, du. Du, du, du, du, du, du, Hi. Pikachu? Willst du mir helfen? Super. Ja, danke, Pikachu. Das ist echt nett von dir, ne? Danke. Ja. Danke. Danke, Pika. Aber hilf mal. Danke. Geht doch. Komm, hau ab. Was ist du das? Schlafsamen. auch das sind so unnötig. Da ist noch eine Treppe. Und eine sinnebeere nehmen wir gerne mit. Ja, ich wollte gerade sagen. Ich wollte gerade sagen, ich bin tot. Scheiße. Pika muss das alles alleine machen. Oder in Job. Nein, geh weg, ich muss zum Job. Hau ab. Piesel dich. Ich hab gesagt, dich. Was gibt's denn so... Okay, nein, hier gibt es nichts Besonderes, leider. Die <melodieas> Musik. Oh, nice, nice! Zweimal hintereinander ein Volltreffer. Oh nein, oh nein, hau ab, hau ab, bitte hau ab. Oh Gott. Was, ist das eine Linkbox? Ah, das ist eine Linkbox, damit kann man. Das ist halt. nur nebenbei. Zwischendurch so. Ja, nehmen wir mal mit. Warum nicht? Dafür packen wir natürlich einen ganz normalen, stinknormalen Samen weg, den eh niemand will. Verdammt! Aber oh, warte, da unten können wir zumindest schon mal. Oh, hier gibt's einen Push. Nice. Den brauche ich. Okay, nice. Warte, was ist das? Yes Warte. Ich kann ihn nicht benutzen. Das Besam ist wirklich ganz weg? Oh nein. Weiter. Okay, das war's. Okay, den Felswart haben wir. Machen wir noch den Feuerberg. Hm? Äh, was? Hier waren wir doch schon einmal. Sind wir nicht von dieser Stelle aufgebrochen? Ich vermute, der Vater hat uns im Kreis herumgeführt. Wir müssen wohl durch den Feuerberg, wenn wir weiter wollen. Okay. <lacht> ja, dann äh, let's go warte, habe ich wirklich nicht noch irgendwas? Hm, nee. Eigentlich nicht. Doch ein mini beleber den nehme ich mit. Definitiv. Der kommt mit, du. Okay, go. Ja, nein, ich wollte ja sagen. Bitte. Ja, ich will mich aber ja eilen. Let's go. Zum Feuerberg. Das sieht nicht gerade einfach aus, aber wir sollten nicht aufgeben. Oh, dieser Ort sieht so geil aus. Oh, ich war schon die ganze Zeit so geil auf diesen Ort. Oh nein. Oh Gott. Es sind überall Feuer-Pokémon. Ich bin ein Pflanzen pokémon Heilige Kacke. Äh, ja, wäre ganz gut. Wir haben fast keine Highlights. Wir müssen wechseln, Pikachu. Du musst auf dich jetzt verlassen. Bist ein tolles Pokémon, ja, aber hilf mal hier. Bam! Nice. Den musst du alleine machen. Fühlt sich einfach schwach? Ach, das passt schon. Oh. Dachte ich. Komm. Aua. Ist mir egal, ich muss dir helfen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh nein, das war eine dumme Idee, ich wollte eigentlich noch schräg, ich bin, oder, bin ich tot? Hau ab! Oh nein, aua, ebelsam, gib mir Leben, bitte gib mir Leben, bam, oh Gott, oh Gott, da kommt noch einer, ich weiß es nicht. Nein, Pikachu, hör auf! Komm schnell! Weitergehen! Oh Gott! E2! Oh Gott, nein, da oh kommen welche. Weg da, weg da, weg da. Komm. Oh nein, das ist auch einer. Ich bin ohnmächtig. Oh nein. Gilles, bitte! Nein! Oh Gott! Was? Ja, Gilis. Oh nein, ich bin tot. Hm. <lacht> Rasi -Blatt, zack Jetzt kill es Nice Gut gemacht, Pika Okay, auf zur Treppe E3 Gerne mal in den Kommentaren schreiben, was euer Lieblings-Soundtrack aus diesem Spiel ist. Wenn es einer ist aus Late Game, dann dürft ihr trotzdem den Namen sagen, aber nicht sagen, äh, ja, was da passiert. Das könnt ihr dann in der Folge machen, in der das dann rankommt. Äh, gena oh Gott, ich bin müde. ich werde belohnt mit level 20 Yes. und bestraft zugleich denn jetzt schlafe ich ein glaube ich noch nicht okay komm schon pikachu nein warum nur neun oh ich bin tot ja Gigi. Oh, ich habe noch ein belebersam oh lol ich hätte echt mehr ins dojo gehen sollen ich habe gedacht das spiel wäre nicht so schwer Egal, Angriff. Ach wird, Ach, jetzt merke ich es erst. Ich wollte uns doch die Items hier Kraftbandana für beide. Ich es erstmal mir. Oh Gott. Ich hab Angst. Was mache ich? Egal, ich geb äh, Pikachu schnell noch das Kraftbandana. So. Nice. Äh, weit nach unten. Müssen Ausgang finden. Bevor noch ein Macken kommt. Warte, wenn du brennst du. Ähm. Pirsivbeere müssen dafür verbrennen. Nee, das war was anderes. Äh, ich habe kein Verbrennung, Ding. Es oh, tut mir leid. Aber wir können gerade nichts für dich tun. Hier doch hier. Lauf da drauf. Ach, bringt das nichts bei sowas? Jetzt wusste ich jetzt nicht. Oh nein. Oh, ich habe keinen Dings mehr, verdammt. Oh ne. Hau oh, ab. Oh Gott, ja, kill es. Nein, nein, nein, nein, nein, Pikachu ist tot. Oh Gott, das wird schwer. Ich glaube, wir schaffen es nicht mehr. Hat sich gereimt. Nee, ich glaube, wir schaffen es nicht mehr. Ich habe keine Belebersamen. Ich würde ja gerne Belebersamen einkaufen gehen, aber. Nein, nein, warte mal. Mhm. Nee. Ich dachte, habe vielleicht einen Ort, womit ich in... zum Shop kann direkt. Nein. Leider nicht. Mhm. Oh Gott, nein, nein, nein, nein. Beeilung, Beeilung, stirb Schnell muss weg bevor mich das ding erwischt oh gott ich hab angst nein oh gott egal weiter einfach weiter e4 erst e4 ich habe wir sind schon etwas weiter als das Oh nein ihr wollt mich doch appen. Oh ja ich bin so ich bin tot ich werde werden verlieren leute Uff. Das erste Mal, wir haben verloren. Wenn du in einem Dungeon kampfunfähig wirst, kannst du um Hilfe bitten. Wirst du gerettet, kannst du das Abenteuer dort wieder aufnehmen, wo du kampfunfähig wurde, ohne Items, Geld oder die Pokémon, mit denen du das Abenteuer gemeinsam bestritten hast, zu verlieren. Ja, dann können wir mal gucken, wen können wir denn um Hilfe bitten. Wenn du, einen, wenn du einen Mitschreiter retten möchtest, der in einem dungeon kampf wurde, dann wähle im Startmenü die aus und begib dich zu Belieber-Post. Ja, was mache ich jetzt? Hä? Hm? Oh, sieht aus, als wärst du in einen Dungeon-Kau gegangen. Wähle, den einem Fall Hilfe anfordern und andere Teams, um Willen zu bitten. Willkommen bei den Belieber-Post. Hm, portal na, äh, Hilfe anfordern über das Internet, oder? <lacht> der Name deines Teams kann über das Internet von anderen Spielern gesehen werden. Bitte wähle da einen Teamnamen, der keinen persönlichen Datenbereich gibt. <lacht> ja, ja, ja, bla bla. Wie die Belohnung? Spezial oder was? Je teurer das, ist wertvoller das Geschenk. Für ein Geschenk entscheidest, das Geld kostet, dann wird es von deinem Ex in äh, was? Machen wir ein Spezialset. Ach, das muss da in der Bank sein. Oh. Ja, ich habe nichts in der Bank abgegeben. Hm. Okay. Oh Gott, das ist schon eine Dreidingsschwierigkeit. D. Okay. Okay. Das ist interessant. Können mir auch Freunde helfen? Hm. Da werde ich mich erstmal schlau machen. Mal gucken, ob es funktioniert. Ansonsten werde ich wohl ein paar Sachen verlieren müssen und nochmal den Dungeon neu machen. Also, wir werden mal in der nächsten Folge sehen, wie es sich auswirken wird. Wenn es euch gefallen hat, lasst dann trotzdem gerne ein Like da. Abo wäre es auch cool. Und äh, ja, haut rein. Schönen Tag noch.